Was geht ab Leute? Hier seid ihr bei der ersten Folge meiner neuen Videoreihe Creepypastas nur anders. In dieser Reihe werde ich euch Creepypastas vorstellen, aber nicht so ganz normal wie jeder es macht, sondern anders. In der ersten Folge habe ich mir die Creepypasta SCP-002 vorgenommen, welche auch bekannt ist unter dem Namen das lebendige Zimmer. Allerdings werde ich diese nicht ganz normal vorstellen wie jeder, weil das wäre ja nichts besonderes. Ich habe mir gedacht, ich übersetze die einfach mal in verschiedene Sprachen und dann wieder ins Deutsche zurück. Unter anderem sind dabei Koreanisch, Latein und Somali noch einige andere, in die ich das reingemacht habe und dann in die nächste Sprache. Ja, und das, was rauskam, das werdet ihr gleich hören. Und wenn euch das gefällt, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren und ansonsten viel Spaß mit der Geschichte. Ich bin raus. Ciao, ciao. Artikel Nummer SCP-2 Produktabschlüsse Das private Heimsystem 2. Immer an eine geeignete Form von Finanz-SCH den Anruf angehängt. Das Ergebnis des Fußballs und der Kombination von SCH-2 und das ganze Land muss aus den Werken evakuiert werden. Sobald das Energiegleichgewicht in dem Bereich der UV-Lichtstrahlen ausgesetzt ist, wiederhergestellt ist und eine Fernsehen-Zwei-Wege-Verbindung von SCP-Zurück zum Zahlungssystem und zur Wiederherstellung erfolgt. Hoher Luftdruck lässt die Schließungspläne stetig schrumpfen. Erteilte Befehle, um mindestens zwei Gruppen von Personen Zugang zu SCP-2 20 Metern und der Eindämmerungskammer zu gewähren. Mitarbeiter müssen am Ende immer Körperkontakt zu anderen haben, um Beschädigungen an Gegenständen durch ideologische Manipulationen, durch Erhöhung der Sehfolgen zu verhindern. Personen unter 2 Grad dürfen das SCP-2 nicht betreten. Ich wünsche Mitarbeiter, die dem SCP-2-5 Level 3 in Kontakt treten möchten, sollten mindestens von Sicherheitsbeamten begleitet werden, die vorübergehend ihren Rang und ihre Sicherheitsfreigabe verloren haben und die Minenarbeiter haben keine Zeit. Personal, das mit SCP-2 in Kontakt kommt, wird bis zu 5 Kilometer entfernt und wird bis zu 22 Stunden lang geschlossen. Dort durch eine gewisse Ähnlichkeit mit der Seele nach einem Standard. Wenn der Psychiater die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wieder vorhersagen kann, sobald sie kommen, ist die Quarantänezeit vorbei. Beschreibung und Wiederherstellung dieses Berichts wird in Mullhausen beschrieben. Querverweis Dokument 00.023.603 SCP-2 scheint ein großer, langsam wachsender Tumor mit einem Durchmesser von etwa 60 oder 2000 Kubikmeter zu sein und nehmen Sie den Helm von der kleinsten Seite zu Hause mit. Der Innenraum sieht aus wie ein einfacher Lugabügel, der die Größe einer Kammer hat. Eine Wand ist ein Fenster, das von außen nicht einsehbar ist. Der Raum wird einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen, enthält Knochen, Zöpfe und biologische Elemente im menschlichen Körper. Schlagen Sie auch vor, dass jeder Mann eine dna spuren akzeptiert und in letzter Zeit möglicherweise mehr findet. Aber jeder ist jeder. Hinweis. Bisher ist das Personal von SCP-27 abgehoben. Er erhöhte auch die Zahl der Quarantänehaushalte. Zwischen den beiden Lichtern wurde ein neues Produkt hinzugefügt. Mit Pollen von den Versustieren mittels einer Kleinstadt Lugovalum. Dabei im Fernsehen die Antwort von Boden, dem Radio, den drei Büchern in der Zunge, mit dem Objekt spielen und von den vier Kinderpflanzen. Und er war wütend genug, um in der Ebene der Reaktion der verschiedenen Typen SCP-002 keineswegs erfolgreich zu sein. Der Körper liefert keine Ergebnisse. SCP-2-Systeme für alle Zwecke der Umwandlung von Gegenständen in natürliche Materialien, die scheinbar ausschließlich durch Leben hergestellt werden. mulhausen Report 00.023.603 Dies ist ein detaillierter Bericht über die Bergung von SCP-2. Er wurde in einer kleinen Höhle im Norden Portugals gefunden, nachdem er mit dem Boden kollidiert war. Umgeben von einer harten Schicht, die physische Effekte befreien, sagte ein Dorfältester im örtlichen Bauernhaus, das eingestürzt sei. Level 4 nach der gebührenden Anweisung, die Bewegung der im SCP enthaltenen Körper zu messen, der Ort, an dem das Level den anderen für das Ergebnis der Funkwellen erreicht. Mehl essend sofort Spezialkräfte entsandt, wird Mulhausen vom General geführt, um die Gefäße der Sache zunächst zu überprüfen und sie herunterzubringen, um eine Sache zu erbitten, die er zulässt. Die Sache wurde nie zurückgegeben, wurden in drei Dörfern geschickt. Erkennt menschliches Subjekt Armee RE4-Einstellung, alle Agenten durchgeführt haben, ein Drittel der Stadt wird beschädigt. Zwei SCH-Daten behinderten die Weiterführung des Urlaubs. Fehler: Datei gestorben. In Bezug auf die Gesandten, die sie geschickt haben, ist vierer Arbeit plötzlich vom Verschwinden gezerrt zu werden. Worauf es ankommt, zeigen nachfolgende Studien vergrößert, einschließlich neue Möbel und Namen, typische Materialien in Form von lokalen Häusern. General Müllhausen Lieferungen einmal von mehreren gut gefährlichen Klasse 3 Gründen bestellt und den Rest des Themas Schiffbewegung und das Boot zum Battle-SCH-Center. Fehler. Datei gestorben. Datei gestorben. Nachdem der General Merlhausen niedergeschlagen war, wurde SCP-2 auf einer speziellen Ausrüstung in das Internierungslager gebracht, wo eine andere Gruppe SCH. Nach dem Mullhausener Fall, dass die untere Ebene und ein 2-2-SCH-Mitarbeiter ein Schiff ist, ist die Zutrittsberechtigungsstufe von 2 bis mindestens 5 Waren nicht erlaubt.